Dann schauen wir mal, ob sie irgendwo noch in der Sidequest herumliegt. Wahrscheinlich eher am Tag als in der Nacht. Und die kommt schon so auf mich zu. Und gleich nochmal. Wollte ich eigentlich nicht, aber warum nicht? warum wir hier schon drin nein war nur nicht können wir mal aufschließen okay wo sind wir denn hier Schlafzimmer von irgendjemandem? Erstmal die Katze streicheln. Oh. Liebe Frau Professor Scham, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalie. Es könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen denke. Ich, ich setze mich mit ihnen in Verbindung. Ich beschließe Ihren Beitrag, der o oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Besten Grüßen, MPN Car Okay. Hallo Also entweder ist das hier der Raum von News oder von Professor Scha. Wie nicht es man das geht zu lösen? Aha. Das ist leicht. 5 minus 3 minus 0. 2. Da müssen wir noch wissen, was die Nummer 2 von Tierwesen sein tut. Bei so dieses merkwürdige so haben wir zwölf vier. ist die 1. Also 12 minus 4 minus 1 ergibt dann die Zahl, die bleibt. Das ist die 7. Und die 7 ist die 7. Das ist dieses Auge, diese Augenhand. Genau diese Hütte Und Ruinen für den Raum der Wünsche Ah ja Katze Hier sind so viele Katzen, ich muss weg. Professor Ronan. Lange nicht mehr gesehen. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? Sieben bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sind vermutlich anderer Ansicht. <lacht> Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Vielleicht wären Sie ohne diese Erfahrung nicht der, der Sie heute sind. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten... Nun... Genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Nur zu gerne versuchen sie heute etwas spaß zu haben ja? ja die schulstunden sind irgendwie vorbei für das jahr ach ja professor Oden. so ein lehrer hätte ich damals auch gebraucht in der schule da wäre der unterricht gleich viel spaßiger gewesen oh, jetzt können wir mal in das büro des freundchen professors einbrechen freundlichen lehrern das wäre man auch viel das ist man auch gleich viel besser motiviert ein bisschen geld von dem geklaut mögliche spiele für das klassenzimmer auch oh, toll eine levitationsstunde ermutigen sie die schüler blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches stehen zu lassen. entwaffnen und Ausweichen verbessern sie Expelliarmus und Reflexe. Ziel auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Ach, das finde ich groß. Und das finde ich großartig, dass der, dass der so viel Mühe gibt und sich auch noch Spiele ausdenkt. Für die Unterrichter. Das ist doch. Er ist Lehrer mit ganzem Herzen. Oha. Ein neuer Zauberstabteil. Naja. Das passt aber auch hier hin. Echt, dieses Ding hier mag ich nicht. Ich behalte den hier den schwarzen. Sieht gut aus. Neue Kleidung. Ja, behalten wir den. es lustig aussieht. Hier haben den Brief. Ich klaue hier einfach Briefe von Professoren. Oh, Schloss auf Stufe 2. Sehr schade. Ah, da ist, ist ein Platz. Und das ist manche Gefängniszelle, in der sich das Black in Teil 3 gefangen wird. Das ist relativ weit oben, das ist auf dem Astronomieturm in Richtung, das ist, das könnte, das ist, das ist, da. das ist der. Das ist die Zelle. Das ist ja fantastisch. Das muss er sein. Würde ich mal behaupten, dass sie das ist. Machen wir mal gerade eine kleine Todeshop kurz. Gucken wir mal, wo wir alles einbrichten können. Ich hoffe, ich triggere hier keine Hauptquests. Nee, die ist draußen. Oh Hoppala. Tut mir leid, Professor. Einmal reparo, dann geht das wieder. Gibt es eine Sidequest? Motte hier oder was? Du bricht mal Lumos. Lumos. Und wo gehörst du hin? Ich muss doch irgendwo ein Mottenbild geben. Hallo Homora. Heute werden die Schlösser geöffnet. Eine wahrhaft aufgeschlossene Aufnahme. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Ja. Dann mal runter. Nichts aus einer Katze? Die man durchstreichen. Hier, okay, was haben wir hier? Nicht doch was gehört. Aha, das ist eine Seite. Skelett eines Auguri. Dieses ist das Skelett eines irischen Phönix. Oder Auguri, ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann. Und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Aha. Aha. Sie muss die Mutter so also hin. Sie mal zu Ihrem Rahmen. Eine Handbuchseite. einige zusammen. Okay, hier geht's lang. Haben wir hier noch irgendwelche Räume? Ach, hier geht's hier lang. Nicht. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Tja. Hoffe, Professor, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit im Ministerium? Ihre Neugier ist verständlich. Nun, ich kann zwar nicht im Detail über meine Arbeit sprechen, aber ich kann einige interessante Fakten erzählen. Die Unsäglichen gehören zur Mysteriumsabteilung des Ministeriums. Eine gefährliche Arbeit, wie Sie sicher vermutet haben. Ja, Professor. Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Verletzung. Ich habe mich schon vor langer Zeit damit abgefunden, dass ein Diptam-Zweig mit Sicherheit verwelkt, hm. sobald man ihn pflückt. Haben Sie sich damit abgefunden? Oh, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich verloren habe. Es könnte sein, dass ich die verlorene Zeit gegen gewonnene Zeit eingetauscht habe. Und darüber nachzudenken wäre reine Zeitverschwendung. Aktuell erlaubt uns keine Ansicht. Magie in der Zeit zurückzureisen. Irgendwann vielleicht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich meine Jahre im Ministerium sinnvoll genutzt habe. Und ich bin jetzt in Hogwarts genauso glücklich wie vor Jahren in der Mysteriumsabteilung. gibt ich so, so eine Zeitumkehrer. ich bin auch froh, dass Sie jetzt in Hogwarts mhm. sind. Würde wahrscheinlich noch Danke. Apropos Zeit. Vielleicht sollten Sie Ihre Zeit in die Verbesserung Ihrer Verteidigung investieren. Ja, Professor. Angriff ist die beste Verteidigung. Und jetzt würde ich mal gern sehen, ob ich hier... Natürlich nicht. Da muss man erstmal noch ein paar hier ja, Demigeise sammeln Es geht so recht nicht in berühmten Klassen im berühmten Raum der Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrerin dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die und Künste hängt, ist angeblich ein Trophäe, das die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Wilder-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilder-Ringe in zerschlagen hatte. Hm. Zeitquest, Zeitquest. Zu so finden, weil hier noch Zeitquest. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Ist das der rum, oder ist das ein anderer? Also von Herodina. Ja, da waren wir eigentlich schon. Ah, Sebastian. Dann Gehen wir mal hier links. rechtshäuser gibt es keine verschlossenen Tür mehr. Und war der unterricht Der war doch auch hier irgendwo. In der Nähe. noch ein Schloss zum Aufschließen. mit diesen Statuen auf sich hat, würde ich auch noch gerne mal erfahren. Das hat was mit der alten Magie zu tun. Oh, mit Levioso. Mit levioso Statuen. Okay. Ich mau. 11 mal aufmerksam gucken Dann, Dann sieht man da auch die Zeichen drauf Ja gut So was haben wir hier, nichts spannendes Hier war glaube ich Zaubertränke Oh, und hier ist ein Schlüssel. Passenderweise schon richtig tot Wo hin soll. Der nächste Hausmarke. Und wo ist das zweite? Die zwei Fragezeichen. Ach, da oben. Und das geht doch mal lösen jetzt. Okay. Die Fragezeichen ist. Irgendwann habe ich es auswendig. Ich glaube, es waren zwei. Ich muss mir das mal abscreenshotten, wenn ich das mal... Ich muss da nicht jedes Mal extra rein. Okay. Zwei, genau, das war das Viech. Mal ein Screenshot von gemacht. Das erleichtert. Ungemein. Okay, jetzt haben wir hier die zwei. 21, 11, zwei. macht die 8 und die 8 ist eine Spinne, eine Akkomanchona würde ich vermuten und diese hier dann haben wir hier eine Akkomanchona ist die Felsspinne das hier die, hier ist die Akkomanchona, die 5 und dann unten 9 1759 1759 macht 3 und die 3 ist dieser diese dreifache Schlangenkopf dann müssen wir mal eben hoch Genau dieser Und auf geht's. Ein Trug mit einem nicht identifizierten Gegenstand. Und Lichter. Die Statue von Gregor der Kriecher. Die Statue mit dem einschmeichelten Grinsen steht den Zauberer Gregor den Kriecher da der dafür die Erfindung des Klingo-Zaubertranks wurde wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre wie Liebestrank, bloß als für Freundschaften Ich höre piefs tut uns aus, tut uns aus irgendwelchen Gründen nichts. Finde ich schon ein bisschen, nehme ich schon als dass Piefs uns nicht wahrzunehmen scheint. Wo brechen wir den In das Büro eines Auroren oh, oh ein. Hier haben wir ja schon was mitnehmen lassen. Sind wir ja auch schon mal eingebrochen. Wir haben was im Unterricht. Ein paar Mega Power Tränke. Können nicht schaden. Professor, hätten Sie noch mal kurz Zeit? Sie wissen doch, dass ich zu unterrichten habe. Nun gut, wie kann ich helfen? Nee, ist aber kein Unterricht. Warum haben Sie für Hogwarts Ihre Stelle als Auro aufgegeben? Sie kennen wohl die Gerüchte nicht, von denen alle glauben, ich höre sie nicht. Hatten Sie besonderes Interesse an Zaubertränken? Ich bin zwar ein Experte für Zaubertränke, aber darum kam ich nicht nach Hogwarts. Ich wäre heute noch Auror, hätte meine Verletzung das nicht verhindert. Das Ministerium glaub, das hätte mich gern weiter beschäftigt. Natürlich unter Pergamenten begraben, um das auroren zu leiten. Doch wenn ich schon an einen Schreibtisch gebunden bin, nun, dann kann ich mein Wissen auch weitergeben, während ich versuche, mein verfluchtes Bein zu heilen. Und die Bibliothek von Hogwarts ist auch nicht zu verachten. Sie versuchen, die Verletzung an Ihrem Bein zu heilen? Ganz genau. Damit Sie nicht denken, Angst spielte eine Rolle bei meinem Weggang, möchte ich Sie aufklären. Nicht Angst, sondern Schicksal lenkte meine Hand. Wenn es wirklich Schicksal ist, kann man wohl nicht viel dagegen tun. Schicksal ist, was man daraus macht. Es kann den Weg bestimmen, aber nicht, wie er beschritten wird. In der Tat, Sir. Danke für Ihre Zeit und ich hoffe, Sie finden Ihre Heilung. Ja, nun, ich bin sicher, dass irgendwo ein leerer Kessel auf Sie wartet. Ja, Professor, natürlich. Nennt voller. wir hier mal... Oh, hier ist ein Schlüssel. Hier folgen wir gleich mal zu diesem Schrank. Eine weitere Marke. Na komm. Böse Rätselraum 1, okay. Ist auch mal gut, hier mal ein bisschen kurz zu ergründen. Und ist das der den wir schon hatten ich glaube es muss ein anderer sein okay rätsel rum rätsel rum oh je Darf ich vor nichts machen? Schade. Warum ist eine Truhe? Da müssen wir hin. Hier ist auch eine Truhe. Hier Können wir doch hier, über die Kiste zur ersten Tour Hier sind wir eine Brunne Oben ist ein Okay kommen wir dahin. kommt man da hoch? Oh weia. <lacht> Erstmal da dann kommen. <lacht> Müsste ich hier irgendwie rüber. man ist noch Sachen